ich bin Jasmin, bin 24 Jahre alt und studiere Bautechnik auf Berufsschullehramt hier an der TU in Berlin und habe mein Zweitfach an der Freien Universität in Berlin und studiere Politik noch nebenbei. Was hast du vor deinem Studium gemacht? Vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht, auch schon an der Berufsschule, wo ich jetzt auch später vorhabe hinzugehen und bin neben dem Studium auch noch als Bauzeichnerin tätig und bin zwei Tage die Woche praktisch im Architekturbüro, auch hier in Berlin. Warum hast du dich für ein Lehramtsstudium an der TU Berlin entschieden? Ich habe eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht und war mir nach der Ausbildung unsicher, was ich studieren möchte. Wollte entweder in Richtung Architektur oder Bauingenieurwesen gehen. Und dann kam in der Schule mein Berufsschullehrer auf mich zu und meinte, ich könnte mir das doch mal angucken mit dem Berufsschullehramt, ob das was für mich wäre. Und dass ich mich ja während des Studiums immer noch entscheiden kann, weil das in Berlin NC-frei ist ob ich nicht vielleicht doch, wenn es nichts für mich wäre, dann für Architektur oder bei Ingenieurwesen dann halt noch wechseln will oder mich dann noch anders entscheiden will. Aber weil das jetzt, also ich bin mittlerweile im siebten Bachelorsemester und weil das auf jeden Fall das ist, was mich auch prägt, was ich machen will und gerade dieser pädagogische Anteil, der auch für das Studium super wichtig ist und wertvoll ist und weil gerade das mir auch sehr viel Spaß macht, habe ich mich dann dazu entschieden, nicht zur Architektur oder bei Ingenieurwesen noch zu wechseln und bleibe jetzt auf jeden Fall bei dem Berufsschullehramt. Was ist das Besondere am beruflichen Lehramtsstudium? Also das Besondere bei uns ist, dass wir in verschiedene Bereiche und verschiedene Sparten so ein bisschen reinschnuppern, sage ich jetzt mal. Wir haben halt nicht nur stur mathematische Inhalte, sondern durch den Bauingenieursanteil haben wir die technischen Sachen auf jeden Fall mit drin. Auch so Sachen wie Bauphysik und Bauchemie, so die ganzen Grundlagen, die man halt erstmal braucht um später dann auch Wissen weitergeben und vermitteln zu können. Dann haben wir aber auch noch so architektonische Fächer, wo wir ein bisschen auch ähm, darstellende Sachen machen und kreativ sein können. Und durch den pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Anha äh, Anteil haben wir dann natürlich auch noch die Sachen, die wir später wirklich für die Schule brauchen, um unsere Methoden, die wir halt im Unterricht dann einsetzen können, um die dann halt aufzuarbeiten. Und dann haben wir natürlich jeder noch ein Zweitfach, was bei jedem auch unterschiedlich ist. Bei mir ist es jetzt Politikwissenschaften. Und da habe ich nochmal so ein bisschen so einen ganz anderen Anteil als mein Kernfach. Und das ist manchmal so ein bisschen wie eine Entspannung auch für mich, weil ich sehr viel lesen muss. Auch viel auf Englisch teilweise, aber trotzdem entspannt mich das in der Hinsicht so ein bisschen, dass ich nicht diese ganzen mathematischen Sachen habe und nicht so viel Rechnen und nicht so viel Physik und Mathe und Chemie, sondern Politikwissenschaften ist nochmal so eine kleine Abwechslung. Und das finde ich so interessant an unserem Studiengang. Wie organisierst du deinen Studienalltag und deinen Nebenjob? Es gab am Anfang eine so Informationsveranstaltung, so eine Einführungsveranstaltung, wo man alles so gesagt bekommen hat, was für Module es auch so ein bisschen gibt, wie man sich orientieren kann. Dann hat man so einen Studienverlaufsplan auch an die Hand bekommen, was man möglichst in welchem Semester absolvieren sollte. Aber an der Uni ist es ja, da ist man selbst super frei und kann sich selber seine Kurse halt so ein bisschen zusammenbasteln, zusammenstellen, wie es einem halt passt. Und was ich auch wirklich als Vorteil sehe, wenn ich von anderen höre, die an der Hochschule sind, die haben dann ihren festen Plan und können dann da selber nichts schieben an den Modulen. Und da ich zum Beispiel nebenbei noch zwei Tage immer arbeiten gehen will, muss ich halt gucken, dass ich an nur drei Tagen in der Woche irgendwie meine Module hinkriege, meine Kurse wählen kann. Und das ist halt an der Uni auf jeden Fall ein Vorteil. Und da hat man dann zwar einen Studienverlaufsplan bekommen, was man wann machen sollte, aber Daran muss man sich nicht unbedingt halten, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich so ein bisschen zu orientieren. Welchen Rat würdest du Studieninteressierten und Studienanfängerinnen geben? Also Leute, die sich für das Studium interessieren, für das Lehramt, auf Berufsschulen, würde ich gerade in meinem Fachbereich auf jeden Fall empfehlen, sich mindestens für die Richtung Deutsch zu interessieren oder schon mal auf dem Bau gewesen zu sein, irgendwie, der Vater ist Tischler oder die Mutter hat irgendwas in die Richtung gemacht oder so. Also komplett aus dem Abi, ohne große Vorkenntnisse, ist es halt immer schwierig. Also ich selber habe mit Kommilitonen angefangen, von denen keiner mehr da ist, die direkt aus dem Abi kamen. Also jeder, der jetzt noch mit dabei ist und noch weitermacht, hat halt eine Berufsausbildung vorher gemacht in dem Bereich. Also wir haben viele Tischler, viele Dachdecker, ich selber als Bauzeichnerin. Und wenn man aus dem Bereich nicht so kommt, findet man sich auch schwer, gerade in den Modulen so zurecht.